Hallo, mein Name ist Simon Juan und das ist LSD-Trip absichtlich mit Tabor abbrechen. Ja, wie ihr gerade gehört habt, werde ich absichtlich heute meinen LSD-Trip mit dem Benzo Tabor abbrechen. Also für die, die es nicht wissen, wenn jemand zu viel LSD genommen hat, beziehungsweise wenn er auf einem Trip übelst abk abkackt, sodass er ein Krankenwagen gerufen werden muss dann bekommt der in der Regel von einem Sanitäter ein Benzo wie Tabor, weil das dann beruhigen wirkt. Und ich wollte einfach mal dokumentieren, wie das ist, wenn ich das Ganze absichtlich mache. Es ist theoretisch nicht das erste Mal, dass ich einen Trip mit einem Benzo abbreche. Bei diesem Trip hier... Oh, ich finde es ja immer noch. ich vergessen. Ja. ...habe ich das auch schon gemacht, indem ich eine Xanax genommen habe. Aber da war ich so verspult und vertrippt, dass ich da jetzt überhaupt nicht genau festmachen könnte, was jetzt da äh, das Xanax genau verändert hat. Und äh, selbst wenn ich es wahrgenommen hätte, habe ich es nicht in die Kamera sagen können. Deswegen habe ich heute eine etwas geringere Dosis genommen und zwar nur an die 70 Mikrogramm. Das reicht definitiv auch noch für einen ordentlichen Trip, aber ich hoffe, dass ich es dann noch in die Kamera sagen kann, was ich dann so wahrnehme. Es kommt mir zu, dass ich auch noch nie in meinem Leben Tarbor genommen habe. Das heißt, es ist auch noch gleichzeitig ein tabor test Falls ihr mein Xanax-Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Da habe ich so ein paar Grundinfos zu Bensus raus. Man darf Bensus auf keinen Fall unterschätzen. Das sind somit die am abhängig machendsten Drogen. Eine Steigerung von Machen. Ich mache meine Steuern. Ich machere meine Steuern. Ich mache still meine Steuern. Die ganzen Bäume, die sich unterhalten. Also, ich kann auch normale Gedanken fassen und so, aber meine Wahrnehmung ist schon komplett anders. Also, man liebt viel mehr im Moment. Ich denke ich denk so drüber nach. So, ah, ja, okay, was ist das für ein Wald hier? Der Wald ist angelegt, gell? Ja. Der Wald ist wie ein Soldat. Also, alle Bäume stehen in Reihe und Glied zu Befehl. Wir wachsen für den Park, zu Befehl. Ich mag das, muss ich sagen. Ich finde, ich, ich mag das eigentlich so dass man so durchschaut und quasi irgendwie meint, oder ist es ist das, ist da eine gerade Linie? Also ich habe das Gefühl, dass quasi... Ja. Leute, ich glaube, ich kann heute einen Traum verwirklichen, vielleicht kann ich heute zum ersten Mal auf LSD-VR zocken, <lacht> wie das aussieht. Also, was war deine Frage? Hast du gerade eine Frage gestellt? <lacht> I must warn you guys, I'm on acid. Okay. Ich war hier beim VR-Spielen zwar etwas schlechter als sonst, jedoch bin ich anfangs noch ganz gut zurechtgekommen. Boah, ja. <lacht> Vielleicht wäre es adäquater gewesen, ein ruhiges Spiel wie eine vr kochsimulation in diesem Zustand zu spielen, denn die immer stärker werdende Wirkung sorgte dafür, dass ich in diesem Game irgendwann komplett überfordert war. Boah, es ist heftig, auf einem LSD-Trip kann einen das Ausziehen von Schuhen überfordern. Also kein Wunder, dass ich von einem komplexen VR-Ego-Shooter überfordert war. Ich musste mich wirklich zwingen, die letzte Runde zu Ende zu spielen. Ich kurz davor, einfach jetzt die Brille runterzunehmen und aufhören zu zocken, ey. So, ich muss jetzt aufhören mit dem Zocken, ey. Das ist zu heftig. Man stellt sich ja vor, dass es endgeil muss, geil sein muss, auf äh, Acid irgendwie VR zu zocken, aber... Es überfordert einen einfach nur viel zu krass. Aber auch nachdem ich die Brille runtergenommen habe, was ungefähr vier Stunden war, nachdem mir das LSD in mein Wurstbrot gemischt wurde, kam ich nicht so gut klar und war sehr nervös und unruhig. Alles hatte irgendwie zu nüchterne Vibes. Die Beleuchtung war so normal, meine Freundin war nüchtern und sagte daher so normale, nüchterne Sachen, was einfach nicht passt. In so einem Zustand dürfen die Leute um mich herum nur philosophische und sinnlose Sachen labern, aber nicht so verantwortungsvolle Sachen wie was wir denn zu Abend essen oder dass der Hund zum Tierarzt muss. Es kam keine Musik und dann war die Wohnung irgendwie auch etwas kalt. Eine gewisse Unruhe im Körper sorgte dafür, dass mir leicht schlecht war. Es war der perfekte Zeitpunkt, um 1 Milligramm Tavor Expedit einzunehmen, was schon nach wenigen Minuten anfing zu wirken. Also, weil, weil alles entspannt ist, merke ich gerade so quasi wie jeder Muskel in meinem Körper. gerade einfach so sich so hinflackt. Für mich so, als hätte ich gerade was Endanstrengendes gemacht. Und jetzt baue ich nicht mehr so komische Gedankenkonstrukte auf. Ist so ist es so. jetzt. Tavor und andere Benzos beenden den Rausch nicht, aber er wird schon sehr anders. Man wird nicht nur ruhiger und gelassener, sondern auch die Gedanken sind nicht mehr so rasend wie davor. Wenn ich mehr LSD genommen hätte, hätte ich auch mit Sicherheit trotz des Tavors überwiegend abgespacede Gedanken gehabt, aber nicht mehr so rasend halt. Hier redete ich erstmal über die aktuellen Maßnahmen, was mir bei einer höheren Dosis sicher nicht in den Sinn gekommen wäre. Ich habe bei allem recht. Ich habe einfach immer recht. Ich habe immer recht, Leute. So einfach ist es. Ich weiß nicht, ob Tavo alleine auch schon so müde machen würde, aber, äh, so, ich könnte jetzt auf jeden Fall pennen, was ich auf LSD sonst nie und nimmer mache. Normalerweise, ich keine Ahnung, selbst wenn ich 30 oder 40 Mikrogramm genommen hätte, wäre ich bis am nächsten Ah, äh, auch das Körpergefühl änderte sich von elektrisiert auf entspannt, aber trotzdem schien noch eine kindische Verspieltheit und die kräftige, detaillierte optische Wahrnehmung des LSDs durch. Anschließend machte ich mir die Stimmung etwas tripgerechter, indem ich den Projektor 3000 anmachte. Ich bin vor dem Trip davon ausgegangen, dass ich bei einer Dosis von 70 Mikrogramm jetzt nicht so krass auf das Setting achten muss. Aber die Erfahrung an dem Tag zeigte mir, dass das auch bei solchen Dosierungen sehr wichtig ist, um es genießen zu können. Bei meinem nächsten LSD-Trip muss das Wetter deutlich wärmer sein, andere müssen auch mittrippen und in der Wohnung müssen kuschelige Decken, tripp und beeindruckende Beleuchtungen startklar sein. Der Projektor 3000 ist jetzt übrigens endlich wieder im Open Mind Shop auf Lager, in der kompakteren Version mit gradgenauer Winkeleinstellung und inkludiertem USB-C-Adapterkabel. Limitierte Rabattcodes gibt es im angepinnten Kommentar. Etwas später wurde mir noch der Rest der 150 Mikrogramm LSD-Pappe in mein Wurstbrot gemischt und ich begab mich in den Pool. So Leute, ich habe mich jetzt in den Pool gechillt. Und ich habe mir auch hier die geile Aussicht mitgenommen. Es ist übrigens sehr empfehlenswert, wenn man den Projektor in der Nähe von was aufstellt, wo er sich spiegeln kann, weil das macht den Effekt noch mal geiler. Ansonsten wollte ich euch hier mal meine Wasserspielzeuge vorstellen. Hier habe ich einmal einerseits so eine Gun, als die Russen kommen. Do you know who you're messing with? Da habe ich noch ein anderes Pool-Spielzeug und zwar das ist die stärkste Wasserspritzpistole der Welt, oh yeah. Normalerweise, wenn ich im Pool bin, schaue ich eigentlich nur auf mein Handy und gehe bald wieder raus, weil das Wasser dann irgendwann zu kalt wird. Aber da habe ich hauptsächlich wie ein Kind rumgeplanscht und mit Wasserspritzpistolen gespielt und irgendein Käse in die Kamera gelabert. Auch nach drei Stunden im Wasser wurde mir nicht kalt und raus bin ich dann letztendlich nur gegangen, weil ich zu dringend aufs Klo musste. Ich war die ganze Zeit sehr heiter drauf, aber weil man bei LSD instant eine Toleranz aufbaut, wurde der Trip nicht mehr ansatzweise so stark wie direkt nach dem vr zocken. Vielleicht lag das auch zum Teil am Tabor. Ich konnte doch das Selbstexperiment jedenfalls sehr gut nachvollziehen, warum sich Benzos hervorragend eignen, wenn man mal auf einer psychedelischen Droge einen äußerst schlechten Trip hat. Wegen der verdammt hohen Suchtgefahr sollte man damit auf keinen Fall zu leichtfertig mit umgehen. Nehmt nicht auf jedem Trip direkt ein Benzo, nur weil ihr vielleicht mal negativere Vibes schiebt. Das vergeht in der Regel auch ohne Benzos wieder und gehört zu den meisten Trips irgendwie dazu. Habt ihr schon mal ein Benzo genommen, als ihr auf einem Trip nicht klargekommen seid? Falls ihr den Kabal unterstützen wollt, könnt ihr euch wie immer was Geiles im Open Mind Shop gönnen oder im Supplements Shop oder bei Patreon supporten.